Fünf geheime Tipps für Investoren, um mit Schweizer Immobilien hohe und sichere Renditen zu erzielen. Ich sage Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie in der Schweiz erfolgreich in Immobilien investieren wollen. Was müssen Sie wissen, bevor Sie hier Immobilien kaufen? Welche Schritte kommen auf Sie zu, wenn Sie als ausländischer Investor in der Schweiz Renditeobjekte suchen? Worauf müssen Sie achten, um sicher zu investieren und kostspielige Abenteuer zu vermeiden? Guten Tag, hier spricht Enzo Caputo mit SwissBankingLawyers.com Wenn Sie erfolgreich und zielorientiert investieren wollen, dann sollten Sie nie bereits öffentlich ausgeschriebene Immobilien in Betracht ziehen. Mit Immobilien, die bereits auf dem Markt sind, verlieren Sie nur Zeit und Geld. Wenn jemand über das Internet eine Immobilie offeriert, sind Sie nie sicher, mit wem Sie es zu tun haben. Sie wissen nicht, ob der Anbieter überhaupt ein Exklusivmandat hat. Es kann sein, dass ein unbekannter Dritter die Immobilie bereits anderweitig zugesprochen hat. Es kann sein, dass der Eigentümer gar nicht verkaufen will. Viele wollen gar nicht verkaufen, sondern sie wollen herausfinden, für wie viel Geld die Immobilie verkauft werden könnte. Oftmals werden hochpreisige Immobilienobjekte missbraucht, um finanzkräftige Investoren anzulocken, um mit ihnen andere Investments anzudrehen. Hier sprechen die Insider von sogenannten «Fishing Expeditions». Normalerweise besitzt der Verkäufer bereits ein Gutachten eines anerkannten Gutachters, wie zum Beispiel Wüst und Partner welches aber nicht älter als ein Jahr sein sollte. Wir kennen alle anerkannten und unabhängigen Gutachter, auf denen sie bauen können. Durch die Wahl des falschen Gutachters riskieren sie eine massive Fehlinvestition. Im Verlauf meiner 30-jährigen Erfahrung konnte ich in vielen Fällen zusehen, wie gute Immobilien auf dem öffentlichen Markt schlichtweg verbrannt wurden. Das, ist genau die, das sind genau diejenigen Immobilien, die jahrelang im Internet angeboten werden und nie einen Käufer finden. Um sicherzugehen, dass sie keine Zeit und keine Reputation verlieren, lassen sie sich stets das exklusive Verkaufsmandat in Schriftform zeigen. Und jetzt... Mein erster wichtiger Tipp, konzentrieren Sie sich ausschließlich auf Off-Market-Objekte. Off-Market-Immobilien werden nie öffentlich angeboten, sondern nur unter der Hand. Wenden Sie sich deshalb ausschließlich an spezialisierte Anwaltskanzleien, wie wir es sind. Wenden Sie sich an Privatbanken oder an Family Offices. Durch uns haben Sie die einmalige Chance, dass Sie Zugang zu den exklusiven Club Deals bekommen. Club Deals werden typischerweise von Privatbanken nur an ausgewählte Ultra-High-Networks Individuals offeriert. Zweiter Tipp. Wenn Sie als ausländischer Investor eine überdurchschnittliche Rendite erzielen wollen, dann konzentrieren Sie sich auf Gewerbeimmobilien im Bereich Industrie. Hotels, Logistik und Retail. Aufgrund der Restriktionen im Gesetz, bekannt unter dem Namen Lex Koller-Friedrich, dürfen ausländische Investoren ohne Wohnsitz in der Schweiz keine Wohnliegenschaften erwerben. Leider gibt es immer noch Anwaltskanzleien, die verschachtelte Firmenkonstrukte anbieten, um den wahren ausländischen Eigentümer zu verschleiern. Diese Art der Umgehung der Lex -Friedrich, des Lex-Koller-Friedrich-Gesetzes funktioniert heute nicht mehr. Im schlimmsten Falle riskieren Sie eine Gefängnisstrafe. Dritter Tipp. Wohnliegenschaften im Kanton Zürich zum Beispiel erzielen kaum mehr eine Bruttorendite von 4%. Es ist deshalb kein Nachteil, wenn Sie als Ausländer ohne Wohnsitz in der Schweiz nicht in Wohnliegenschaften investieren. Unsere Gewerbeimmobilien im Bereich Industrie, Hotels, Logistik und Retail sind durchwegs Off-Market-Immobilien und erzielen stets eine höhere Rendite von 5 bis 7 Prozent. Und dies bei geringem Risiko. Was bedeutet konkret geringes Risiko? Alle Gewerbeobjekte haben in der Regel langjährige Mietverträge mit mehreren internationalen Firmen mit guter Bonität. Bei Wohnobjekten ist der Verwaltungsaufwand wesentlich höher. Die Fluktuation der Mieter von Wohnobjekten im Vergleich zu Gewerbeobjekten ist enorm. Mithin ist die Bonität von internationalen Firmen stabiler als die eines privaten Haushaltes. Wir akzeptieren nur Mandate von Gewerbeobjekten, dessen Mieter eine sehr hohe Bonität ausweisen und einen guten Ruf genießen. Mit welchen anderen Investments können Sie heutzutage so sicher solche Traumrenditen erzielen? Mir fallen keine ein. Bei keiner Bank finden Sie eine Rendite zwischen 5 und 7 Prozent. Bei solch niedrigem Risiko. Vierter Tipp. Achten Sie beim Kauf genau auf den Mieterspiegel. Der Mieterspiegel gibt Auskunft über die Dauer der Mietverträge und über die Identität der Mieter des jeweiligen Objektes. Nur langfristige Mietverträge mit Option auf Verlängerung des Mietverhältnisses sind attraktiv. Ideal sind Mietverträge von mindestens 5, 6 oder 7 Jahren die eine Option auf Verlängerung mit weiteren fünf Jahren offerieren. Fünfter Tipp. Schweizer Banken gewähren für gute Schweizer Immobilien großzügige Hypotheken, die bis 80% des Kaufpreises abdecken können. Mithin bewegen sich die Zinssätze für Hypotheken in Schweizer Franken zurzeit unter einem Prozent. Dank unseren exzellenten Beziehungen zu Banken und Versicherungen sind wir in der Lage, Ihnen eine Finanzierung, Ihre Hypothek zu einem Zinssatz von beispielsweise 1% für eine Laufzeit von 10 Jahren zu besorgen. In Zusammenarbeit mit unseren Partnerbanken und Versicherungen offerieren wir mithin alternative Finanzierungsmodelle, von denen klassische Immobilienmakler nur träumen können, wie beispielsweise Mezzaninfinanzierung die den Hebeleffekt und damit die effektive Rendite noch weiter ansteigen lässt. Mezzaninfinanzierungen füllen die Lücke zwischen Eigenkapital zu Fremdkapital aus. Wenn Sie ein ausländischer Investor sind, der in der Schweiz mit Immobilien eine hohe Rendite erzielen will, wenn Sie jetzt Zugang zu den exklusiven club -Deals suchen, um Objekte zu besitzen, von denen andere Investoren nur träumen, dann greifen Sie jetzt zu Ihrem Mobiltelefon und wählen 0041442124404. Am Telefon besprechen Sie mit mir persönlich, wie wir aus Ihrem zukünftigen Traumobjekt den maximalen Hebeleffekt mit maximaler Rendite erreichen. Profitieren Sie jetzt von meinem 30-jährigen Erfahrungsschatz und Beziehungsnetz zu Partnerbanken, um ein maßgeschneidertes, alternatives Finanzierungsmodell auszuhandeln, damit auch Sie als Ausländer sicher mit hohen Renditen erfolgreich investieren können. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.